Das nicht kurz NAP, ist ein ethisch-moralisches Prinzip, das darauf abzielt, Konflikte zwischen Individuen zu vermeiden. Aggression definiert sich in Anwendung, Aufruf zu oder Androhung von Zwang und Gewalt gegen Personen, Personengruppen oder deren rechtmäßiges Eigentum. Gewalt ist NUR in Notwehr legitim. Das Nicht-Aggressionsprinzip besagt, dass eine Aggression stets ein unrechtmäßiger Eingriff in das Leben, die Freiheit oder das Eigentum eines anderen Menschen ist. Auch Gesetze oder gesellschaftliche Normen können dem Nicht-Aggressionsprinzip widersprechen.